Wir sind hier am Schlossberg in Graz bei der Schlossbergbahn und präsentieren heute eines der 94 Projekte des Kulturjahres 2020. Die Schlossbergbahn ist mit einem technischen Wunderwerk versehen. Sie schaut für einige Monate ganz anders aus und wird den Besucherinnen und Besuchern Graz von einer neuen Dimension zeigen und gleichzeitig mit zeitgenössischer Kunst, mit moderner Kunst mit sozial relevanten Fragestellungen konfrontieren. Die Holding Graz als Partner vom Kulturjahr 2020 ist stolz, dass die Schlossbergbahn in einem der vielen Kulturprojekte in diesem Jahr in den Vordergrund gerückt wird. 8 Millionen Passagiere haben wir in 350.000 Fahrten seit 2003 hier transportieren können. Und äh, wir sind froh, dass äh, Kulturstadtrat Günter Riegler dieses Projekt mit der Schlossbergbahn initiiert hat und wir werden natürlich weiterhin das Kulturjahr 2020 als Holding Graz unterstützen. Wir haben uns mit Digitalisierung in unserer Gesellschaft beschäftigt, wie ist Digitalisierung heutzutage zu denken, wie wird Digitalisierung in Zukunft zu denken sein. Gibt es noch Rückzugsorte in der Stadt, gibt es noch das Analoge, gibt es noch das, was uns als Rückzugsort als Möglichkeitsraum erscheint. Die Besucherinnen und Besucher werden zukünftig mit Kunst und Kultur in einem Raum konfrontiert, in dem sie so unmittelbar sicher nicht damit gerechnet haben. Es ist eine Einladung, sich mit Tendenzen unserer Gegenwart zu beschäftigen, um womöglich auch Tendenzen der Zukunft ablesen zu können.